Du willst mich hier allein lassen? Keine Sorge, ich bin bald zurück. Sie sind hier. 32 Sekunden. Wo sind sie? Ich bin Louis und gesund. Ich bin mit meiner Frau hier. Hey Mimi. Ihre Frau ist infiziert. Würdest du Tata aufgeben, wenn sie krank wäre? Wann hatte ich ihren Namen erwähnt? Wo ist sie? Ich helfe dir, aber zuerst musst du mir helfen. Andere Seite. 30... 31...